Ich bin die Menti, bin 21, mache jetzt momentan meine Ausbildung zur berufsbegleitenden Erzieherin und bin jetzt seit fünf Jahren bin ich jetzt hier angestellt und bin jetzt auch bald fertig mit meiner Ausbildung. Also ich stehe kurz vor einer Prüfung. Also es gibt verschiedene Formen von der Ausbildung. Es gibt die vollschulische Ausbildung, die dauert drei Jahre, wo man wirklich von Montag bis Freitag täglich zur Schule geht. Und dann habe ich die Sonderform. Ich mache eine berufsbegleitende Ausbildung. Das bedeutet, ich bin bei meinem Träger schon fest angestellt, gelte als schon schon ähm, als Erzieherin, muss aber nebenbei die Schule rausarbeiten. Also im Prinzip in meiner Freizeit, auch Wochenends. Und die geht dann vier Jahre die Ausbildung. Also wir beginnen ähm, mit dem Frühdienst, da sind die Kinder erstmal im Freispiel, äh, sie, sie treffen sich, ist noch früh am Morgen und spielen erstmal, dann ähm, ab halb acht ähm, beginnt das Frühstück, da essen die Kinder ähm, ihr Frühstück, also es wird selber alles bei uns zubereitet, Brötchen, Brot, je nach Angebot. Dann ähm, machen wir nochmal eine Freispielphase, wo die Kinder einfach die Möglichkeit haben, untereinander äh, zu spielen mit ihren Vorlieben, was sie halt gerne spielen und in der Zeit ähm, machen wir auch unsere Angebote, je nachdem, was die ähm, Kinder, was wir gerade erreichen wollen, jetzt äh, Jahreszeit auch gerecht, werden zum Beispiel Igel gestaltet, um da einfach die Fähigkeiten von Kindern in der Motorik und Sprache alles weiter zu fördern und zu festigen. Dann gibt es Mittagessen, und also je nach Witterung gehen wir natürlich auch raus in unseren Außenbereich. Und dann ist im Haus bei uns von um 12 bis um 2 Mittagsschlaf, wo die Kinder einfach zur Ruhe kommen und sich erholen vom Vormittag. Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen ist wichtig. Viel Fantasie für die kindliche Welt. Die Kinder haben einfach noch so eine fantasievolle Lebensart. Da muss man einfach mit einsteigen. Und ja, ganz viel, ganz viel Liebe in sich, die man weitergeben möchte. Ja. Also es ist manchmal an manchen Tagen schon extrem laut, aber man hat sich wirklich dran gewöhnt und wenn es leise ist, macht man sich seine Gedanken und, und schaut doch nochmal zweimal nach, ob da nicht irgendwas schief läuft. Ja. Also ich finde noch ganz interessant zu wissen, dass... Momentan besteht das Klischee, dass ein Erzieher einfach nur mit den Kindern Spaß hat und spielt und auf dem Bauteppich sitzt und da Türme baut. Aber am Ende steckt so viel noch dahinter an, an Fachwissen, auch gerade in Ent Entwicklungsgeschichten ähm, und an auch Dokumentationsarbeit, dass da wirklich auch viel Arbeit am Kind eigentlich zeitlich verloren geht. Und also es ist wirklich nicht nur Spiel, Spaß mit den Kindern, sondern da steckt wirklich auch viel harte Arbeit dahinter mit den ganzen Plan und Entwicklungsförderung. Also am schönsten ist dem, an dem Beruf, dass wirklich von den Kindern sehr viel zurückkommt, wenn man Angebote macht und man sieht, man sieht die Fortschritte auch bei, bei Kindern, die es vielleicht manchmal ganz schön schwer haben in der Entwicklung, dass man dann einfach auch die kleinen Fortschritte sieht und die Kinder immer mit einem Strahlen wirklich in die Einrichtung kommen. Das ist, ja ist am schönsten.